Einen Dienst aufgegeben habe ich bisher noch nicht wirklich. Es sind eher unterschiedliche Nutzungszeiten oder Intensitäten. Aber definitiv nicht nutzen werde ich Facebook. Einfach aus inhaltlichen Gründen. Und ich habe mich auch sehr deutlich entschieden, dass wir als Schule nicht auf Facebook uns präsentieren werden. Es gibt einfach zu viele Nachteile dabei und zu viele andere Möglichkeiten, im Netz auch präsent zu sein und die Zielgruppe zu erreichen, äh, die wir erreichen wollen.